Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir spielen heute Ranked mit unserem War Warlock. Warlock, Alter, was laber ich da schon wieder direkt? Wir spielen gegen einen Warrior, also einen Krieger. Das ist immer auch mein altes Deck. Ich habe noch nichts dran verändert. Ich weiß gar nicht, ob die Karten überhaupt noch aktuell sind. Ist ja schon ein paar Monate her, dass ich gespielt habe, aber. Ich werde mein Bestes geben, ne? Ich habe eben ein paar Aufwärmspiele gespielt. Und ja, fangen wir einfach mal hier mit an. Ich denke mal, dass mein Gegner ein Control Warrior sein wird. Ich kann nicht sprechen heute. Ich nix macht Deutsch. Ich not language at all. Oh, und der denkt, hm, okay, das damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das steht jetzt kein Problem für mich da. Ah doch, ich habe gerade was verweckt. Ich dachte, dass ich eine andere Karte gespielt habe. Ich dachte, dass die die ein 1 1 als Death Rattle muss wird. Na naja, egal, habe ich halt den Effekt verloren. Passiert. Los, benutzt dein Scheißteil. Oh, er benutzt es nicht. Ja, ah, das freut mich. Dann kann ich nämlich seinen kleinen Pisser hier kaputt machen noch eine Karte und ich denke mal ich werde den hier spielen einfach damit er seine Waffe in 1 1 reinballern wird das ist doch ein Bies yep. ähm ja ich würde sagen doch ich nehme den hier einfach mal wenn er mal ein Bies am Leben lässt kann ich den dann boosten das ist doch auch nicht schlecht Ach, was wird sich nicht lohnen ich weiß noch nicht vielleicht mache ich vielleicht nicht okay jetzt mache ich es auf jeden Fall dann habe ich aber dann fehlt mir noch ein damage ich könnte auch den hier spielen dann habe ich genug damage perfekt er kann zwar noch seine waffe effektiv benutzen aber ja was soll's ich habe kein Problem mehr damit ein neues Feld aufzubauen. Oh, der will Karten ziehen. So einer ist das. Ist das ein Biest? Ach, ich hätte auch den hier spielen können. Na egal. Mir war in dem Fall sein Feld wichtiger als mein... Äh, als diesen einen Minion da. Weil die andere Karte wird uns ziemlich stark geworden. Was mache ich denn jetzt am besten? Könnte und ihn und ihn spielen. Dann kriegt er zwei Karten auf sein Ding. Lässt sich nichts machen. Das Beste, was ich gerade tun kann. Oh, hier bekomme ich einen Soulfire, den nehme ich natürlich direkt mit. Denk mal, er wird den hier rein traden. Obwohl hier rein wird auch zu machen. ach Oh, bekommt er eine Karte dafür? Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Damit hat er mein komplettes Feld aufgeräumt. Aber dafür bekomme ich hier raus noch weil von der verletzten 5-1-Waffe. Zuerst also ziehen wir eine Karte. Machen wir den zuerst. Ich bekomme hier was Besseres. Ähm, na, hier nehmen wir den und hauen den hier jetzt raus. Dein Deck ist ziemlich komisch. Ich denke mal, das ist einfach so ein typisches Level 20 Random-Deck, den er selbst gebaut hat. Kein meter deck aber es auch besser. so also ich meine, ich habe Respekt vor den Leuten, die ihre eigenen Decks bauen. Ich meine, wozu meter deck bauen? so also, habe ich irgendwas, was Value bekommt? Nope, die behalte ich ja also noch auf der Hand. Eventuell spiele ich sogar den jetzt schon, aber zuerst kann ich den hier ja noch spielen mache ich da? ja doch, das mache ich. Ich hoffe mal, dass er kein Brawl hat. Das würde mich jetzt schon nerven. Naja, wäre dann halt Pech. Das wäre einfach nur Pech. Aber so weit voraus ist er gar nicht. Meine Er hat nur zwei mehr Karten auf der Hand als ich und nichts auf dem Feld. Ach, er hat Execute. Okay. Ist mir um ehrlich zu sein lieber als Brawl. Oh, nice. Ich kann richtig schön durchtraden hier. Hm. Warte mal. Nein, doch, ich bekomme keine Value, Mann. Ich bekomme echt keine Value aus meinen Karten. Oh, knife süß. Mach ich das so? Ups, ich hätte fast einen Fehler gemacht. schwierig spiele ich... Hm, welchen Schwieße erst? Ja, will ich den einen Nive Nein, ich will den einen Damage dazu haben. Scheiß auf einen Knife Shot. Damit geht es im Face. So. Jetzt haben wir ausgeglichene Handkarten und ich habe drei Karten und. Ach, und der diese scheiß Karte wieder. Okay. Die zweite Lahrung wird wahrscheinlich in meinen Knife-Juggler reinballern. Also sollte ich jetzt wohl das Maximum rausholen. Erstmal ziehe ich eine Karte. Und wenn der kein Brawl hat, dann ist der so richtig gut. Ansonsten ist er richtig scheiße. Und das ist hier die Frage. Ich meine, ich verliere dadurch zwei Mana, die ich... Nein, ich will den auch nicht spielen, weil dann verliere ich den auch im Brawl wahrscheinlich. Ich mach das jetzt einfach mal so kommt noch die ganzen Knives ins Face. Ich meine wenn man einen Control Barrier low genug bekommt, dann bringt ihn die Fähigkeit Kontrolle zu spielen auch nicht mehr viel. Weil er halt zu so los um sein defensives Spiel weiter aufrecht zu halten. Irgendwann geht ihn ja auch der AOE und Wave Clear und so weiter aus. Oh warte mal was? Oh, nicht schlecht ja, das war klar dass er den angreift so wie mache ich das am besten erstes spiele ich wohl den hier um die volle por auszuholen baller zwei hier rein dann baller ich ich benutze diese karte damit er nur noch einen von seinen spastis beschwört. bringt ja sonst nichts aber ich hätte ihn auch silenzen können dann na egal no, wieso haben die alle keine prefix sind ganz normale minions ich spiel den ich werde eh keine welche rausbekommen ich hoffe der bräuchte jetzt nicht ja falls er doch freut habe ich wenigstens eine bessere chance Oh eine random waffe oh, das ist aber nicht gerade das beste was er da rausbekommen könnte eventuell habe ich sogar gewonnen wenn jetzt kein taunt oder wenn töten kann ja yep, ich habe gewonnen das tut mir natürlich leid für ihn aber ja hat er pech gehabt gut dass ich die bei karte genommen habe das war doch halt ein wenig ein wenig kurz also werde ich noch ein zweites game spielen wir wollen hier keine fünf minuten videos hochladen ich hoffe dass wir schnell einen gegner finden werden Das war recht schnell. Davon will ich nichts behalten. Obwohl ich den Zwei-Drop behalten könnte, aber... Ach. Aber gut, dass ich ihn weggegeben habe, denke ich. Ich werde jetzt noch ein besseres... Bisschen... Ich bekomme gar nichts. und gar nichts. Warum begrüße ich einfach mal meinen Gegner? Ne? Was geht, Bruder? Gon huso Oh nein, der ist Gunt, tu so Ich dachte, das TT ist ein H. Das ob dies Oh mein Gott, meine Augen sind gefickt. Wie unten links erkennen können, nehme ich das morgens auf. Ich bin noch ein wenig im Halbschlaf. Ist das... Nee, also... Das finde ich jetzt nicht korrekt, was ich hier an Karten bekomme. Ich bin auch schon dann überleben. Überlegen, ob ich in Zug 3 so eine spiele, aber ich weiß nicht. Ich hoffe, ich bekomme noch irgendwas Besseres. er geht auch noch ein High Totem. Naja, dafür kann ich dann den da reinknallen knallen. Damit wäre ich wegen Totem los. Den hier eventuell auch, der ja zweimal reinballern muss. Waren das Spiel so also ein Akkuschaman? Das heißt, ich muss jetzt schnell sein Feld aufbauen. Die Frage ist, wie viel aoe besser benutzt. Wenn ich jetzt den nächsten Zug schon dies zu spielen, dann kann ich auch schon bald mein Giant. Oh. oh, oh, warte mal, warte mal. Okay, das sieht gerade echt cool aus für meinen C Giant. Ich werde jetzt einfach mal ihn und ihn spielen. Ach, ich hätte mal zuerst eine Karte ziehen sollen. Doch und ich beende einfach meinen Zug, um zu versichern, dass ich ihn nicht so rausbekomme. Ich meine, er kann nur zwei meiner Minions töten, ohne Zauber zu benutzen. Ich habe jetzt nicht gerade über Minions, dass er dafür einen Zauber verwenden sollte. Oh, aber da haut richtig raus. Ah, er will mir die Value hier von wegnehmen, das kann er aber nicht. Oh, das läuft echt besser als geplant. So, wenn ich den spiele, kostet er nur noch drei Mana, das heißt, ich kann beides spielen. Kommt er auch noch ein Shot ab. Hoffe mal, dass da irgendwas... ja... Hoffe mal, der hier wird gebufft. Ja, so geht's natürlich auch. Hm, holt ihn jetzt da rein doch das tue ich so. wenn er meinen knife chuckle am leben lässt weil er alles in den ziel reinballert kann ich nächste runde mit meinem verbinden ritual ordentlich messer in seine fresse ballern oh jetzt kommt jetzt kommt wow <lacht> da nerv ich ihn erstmal wenig er benutzt tatsächlich kein zauber Ah, um den hier loswerden zu können oder auch nicht. Oh, ich bin ja schon richtig low, Alter. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel Leben ich habe. So, wie gehe ich jetzt am besten vor? Denke mal, ich werde, äh... hm, wenn ich den hier zeige, behält er zwei Schaden. Ich kann hier drei Schaden wegnehmen, aber dann kann er den Boosten nicht hm. allerdings. Ich habe sechs Mana noch zur Verfügung, das heißt, ich kann nicht mal seinen Effekt auslösen. Oh je, die Runde wird nicht verlieren. Der hat wie viel Schaden? Sechs, sieben. Oh Gott, ich kann nicht gleich eine Pferd 15, maximal 17 Schaden den silence und den weg mache dann nehme ich ja doch so kann ich noch überleben eventuell also, hoffentlich trifft er ihn hier ja perfekt darf ich wohl doch noch mal eine runde außer wenn er spades hat aber niemals aufgeben Vielleicht hat er ja keine Spades oder einfach nur Pech mit dem Seen also ich kann das noch rechtzeitig drehen. Ach. Kriegt auch noch zwei extra Damage. Plus Spell Damage, weil er einen Spell hat. Oh. Ich glaube der will mein Feld clear. Okay, nein. Der will mir einfach nur die Möglichkeit nehmen dass ich ihn den entsprechenden Schaden wegnehme. So wie gehe ich am besten vor? Ich kann ja nicht keinen sehr schlauen Zug machen. Ich kann einfach nur hoffen, dass ich nicht so überlebt. Ach, ich hätte den noch eben benutzen. Ich bin so dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm wie Brot. So, also auf jeden Fall den hier angreifen. mehr kann ich da erstmal nichts machen ich hoffe dass er mich nicht umbringen kann Aber wahrscheinlich hat er ein irgendein spell auf der hand oh scheinbar doch nicht war da will ein spell ziehen oh jetzt oh, hat auch wird langsam richtig hässlich okay, das spielt safe und versucht ein space zu bekommen Nein, so mache ich das nicht danach kann ich ja nichts mehr spielen weil ich meine minions nicht loswerden kann also mache ich das einfach mal so das muss ich ach ich jetzt mal hier rein ballern sein ja, egal der soll well playt aber ich blöfte ja und braucht noch einen zug <lacht> da bedroht er mich noch oh. der damage stand yep. ja da habe ich leider die letzte runde verloren das war's es dann mit der heutigen folge und ja ich werde heute zum ersten mal die neue youtube Abspannfunktion benutzen also ich werde euch... Hm, wo werde ich es euch wohl einblenden? Ich werde euch oben in der Mitte, seht ihr gleich mein Kanal-Symbol. Oder jetzt vielleicht sogar schon, ich weiß nicht, da könnt ihr draufklicken und mich einfach abonnieren. Ganz einfach, geht auch mit dem Handy, das ist ganz toll, ich mag die neuen Funktionen. Dann werde ich euch unten links ein Video einblenden, unten rechts ein Video einblenden. Und unten in der Mitte kommt ihr zur Playlist von Hearthstone. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ja, haut rein. Ciao.